Fritz Stern kam aus einer sehr bedeutenden Medizinerfamilie in Breslau, assimilierte deutsche Juden, also die schon vor drei Generationen vor ihm, glaube ich, zum Protestantismus konvertiert waren, was bekanntlich die Nazis nicht davon abgehalten hat, auch jüdische Konvertiten zu verfolgen. Und er ist im Gegensatz, glaube ich, zu den meisten seiner Familienmitgliedern den Nazis entkommen. Ist als Teenager in New York gelandet mit seiner Familie, hat dort studiert und ist ähm, später sein Leben lang äh, Professor in der Columbia University geworden. Hat aber, glaube ich, auch mal in, in Princeton unterrichtet und war sehr früh einer der angesehensten Historiker im ähm, amerikanischen akademischen Firmament. Hat sich aber auch sehr früh beschäftigt mit der Geschichte Deutschlands, ähm, von, von der Bismarckzeit äh, bis zum Zweiten Weltkrieg. Und ist für die Nachkriegsbundesrepublik so eine Art von lebendem Bindeglied geworden zwischen der deutsch-jüdischen Immigranten-Community in Amerika und, und der jungen Republik. Und ist als jemand, der anfangs sehr skeptisch war, aus ver allen verständlichen Gründen, ähm, zu einem hochverehrten und äh, immer wieder mit Preisen bedachten ähm, Mittler zwischen den Welten geworden, zwischen Amerika und Deutschland. Und ähm, hat insofern also eine Art von Sonderstatur in, in, in Deutschland, auch, auch nach seinem Tod. Ähm, er war, glaube ich, auch als Mensch von besonderer Zugewandtheit. und äh, Jemand, der einen enormen Freundeskreis hatte und, und einen großen Schülerkreis. Ich habe ihn leider nie getroffen. Ich bin, ich glaube, das heißt, ich weiß, ich habe mal im selben Raum mit ihm gesessen, als es darum ging, einen gemeinsamen Freund zu betrauern, der gestorben war, Tony Judd, der wie Fritz Stern in New York unterrichtet hat, aber nicht in Columbia, sondern an der New York University. Und ähm, Stern ist vielen Leuten auch mir Vorbild wegen seiner verbindlichen, zugewandten Art, mit der er, mit der er auch als Person Brücken gebaut hat. Und ich glaube, dieses Vorbild kann man nicht ernst genug nehmen heutzutage. Also ich, ich gehöre zu einer Generation von Deutschen, die Kinder von Kriegskindern sind. Also meine Eltern waren jung genug, um nicht selber Kriegsverbrecher sein oder nicht selber zu der Kriegsverbrechergeneration der Nazis zu hören, aber alt genug, um den Zweiten Weltkrieg miterlebt zu haben und auch das Erlebte weitergeben zu können. Insofern habe ich schon als Kind äh, eine relativ klaren, ähm, klare Vorstellung davon gehabt, was für Zivilisationsbrüche möglich sind und was für Grauen in den Menschen stecken kann. Und ich bin danach Journalistin geworden und habe für den Tagesspiegel und für die Zeit aus ähm, Konfliktzonen berichtet über, über Völkermord und, und Menschenrechtsverbrechen. Insofern habe ich, glaube ich, schon immer ein relativ handfestes Gefühl dafür gehabt, was Frieden bedeutet und was, was für Verheerungen Krieg anrichtet in Ländern, in Landschaften, aber eben auch in der Psyche der Menschen. Und ähm, Fritz Stern hat so eine Generation von deutsch-jüdischen Emigranten gehört, die selber das Schlimmste erlebt haben, entkommen sind und die trotzdem die Kraft gefunden haben, ähm, nicht sich abzuwenden von ihrem, ihrer Ursprungsheimat, sondern im Gegenteil sich umzudrehen, auf sie zuzugehen und zu sagen, ich anzuerkennen, dass in der Bundesrepublik ernsthafte Bemühungen auch wenn sie lange gedauert haben, um Versöhnung und Aufarbeitung stattfanden. Und das sozusagen Wohlwollen zu unterstützen. Und das ist eine besonders... Deshalb hat er, glaube ich, so viel, so viel Anerkennung in Deutschland bekommen. Deshalb ist er so geehrt worden, weil man natürlich begriffen hat, was für eine große Ehre das war. Insofern ist es mir eine Ehre und eine Verpflichtung, dass Brookings diesen Fritz Stern chair aufgestellt hat. Und ähm, in dem Sinne verstehe ich auch meine Arbeit. Ähm, wie schon gesagt, er hat in New York unterrichtet, aber er war immer sozusagen an der praktischen Umsetzung und aus den pra an den praktischen Lehren aus der Geschichte interessiert als Historiker. Und deshalb ist es nicht unpassend, dass eine Forschungsanstalt wie Brookings der es darum geht, die Politik besser zu machen und Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, eine Forschungsstelle in seinem Namen einrichtet. Brookings ist 1916 gegründet worden, ist damit der älteste Think Tank in Amerika, mit einer großzügigen Stiftung von einem Einzelhandelsmagnaten, Herrn Brookings aus dem Bundesstaat Missouri, der der Ansicht war, die Regierung Wilson brauche wissenschaftliche Beratung. Das war damals eine sehr moderne Vorstellung, dass Wissenschaftler ähm, politiknahe forschen sollten, um der Politik Beratung bei zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik zu geben. Und äh, bis in die Nachkriegszeit hinein bestand Brookings aus ein paar Dutzend Volkswirte die in einem Gebäude saßen und vor allen Dingen Zahlenwerke produzierten. Und das wichtigste Zahlenwerk, das Brookings je hat, das kann man glaube ich heute auch noch sagen, ist, dass sie die, die volkswirtschaftlichen Grundlagen für den Marshallplan produziert haben, mit dem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine gestellt worden ist von den Amerikanern. Eine unglaublich vorausschauende Politik seitens der Amerikaner insbesondere angesichts der, der Debatten, die es ja auch gab, äh, gerade Deutschland also nicht wieder zu, zu irgendeiner Rolle erstarken zu lassen, sondern in Weideland für Kühe und Schafe zu verwandeln. Also ich beobachte die transatlantischen Beziehungen natürlich schon ganz lange, auch in meiner Zeit als Journalistin, bevor ich in die Think Tank Welt übergewechselt bin. Und ähm, eine so enge Zusammenarbeit wie jetzt habe ich noch nicht erlebt, das ist wirklich ganz erstaunlich. Und man muss sagen, dass die ersten Monate der beiden Regierungen nicht unbedingt das vorhergesagt haben. Sie erinnern sich, es gab diesen überhasteten Abzug aus Afghanistan, bei dem die Europäer tatsächlich nur sehr unzureichend konsultiert wurden. Und da konnte man schon befürchten, dass das alles weiter so sein würde. Aber wir haben es, wie schon gesagt, mit einem kriegsbereiten, zum massenhaften, mordbereiten Autokraten zu tun im Kreml, gegen den wir vor allen Dingen nicht militärische Mittel einsetzen wollen. Und da wissen die Amerikaner, dass sie uns brauchen, weil sie alleine weniger Wirtschaftsmacht hätten, als wir gemeinsam zustande bringen. Umgekehrt muss man sagen, dass ohne die Statur Amerikas in der Welt, ohne seine Fähigkeit und Bereitschaft, den Ukrainern Waffen zu liefern, ähm, wo wir erst also mühsam und mit großem Zögern nachge nachgezogen sind, ähm, wären wir auch jetzt und wäre die Ukraine vor allen Dingen nicht so widerstandsfähig, wie sie jetzt ist. Und ich sage noch mal etwas anderes, was vielleicht etwas kontrovers wirken mag, aber stimmt. Die Regierung Biden hat der neuen Nachfolgerregierung von Angela Merkel, Kanzler Scholz und seiner Ampelregierung, einen gewaltigen Vertrauensvorschuss gegeben. Unter anderem dadurch, dass Präsident Biden persönliches politisches Kapital verbraucht hat, um die Sanktionierung des Pipeline-Projekts durch den amerikanischen Kongress zu verhindern. Da gab es eine gewaltige überparteiliche Mehrheit, die das wollte und der Präsident hat das persönlich geblockt. Was, glaube ich, auch in Berlin nicht allen klar ist, in Deutschland nicht allen klar ist, ist, wie groß das Misstrauen, vor allen Dingen in Osteuropa, auch in Nordeuropa, gegenüber Deutschland ist, wegen dieser Pipeline und wegen unserer jahrzehntelangen Sonderbeziehung zu Russland. Und der Vertrauensvorschuss, den die Regierung Biden äh, dem Team von Scholz entgegengebracht hat, hat unglaublich viel getan, um das Misstrauen gegenüber Deutschland zu entkräften und dadurch eine Koalitionsbildung quer durch Europa zu ermöglichen. Das wäre ohne diese amerikanische Regierung nicht so geschehen. Und dieses, diesen Vertrauensvorschuss hat diese Regierung am 27. Februar mit dieser großen Rede an der Sondersitzung des Bundestages über all das, was sich ändern muss in der deutschen Außenpolitik, eingelöst. Wobei, verbal eingelöst, das muss jetzt alles noch in Taten umgegossen werden. Aber das ist schon also, was ich sagen will, ist, dass, dass die Beziehungen sich gerade ändern, weil sich die Umstände ändern, weil wir begriffen haben, was wir aneinander haben und dass wir ohne einander weniger stark sind. Das macht diesen Moment so besonders. Und ich kriege es relativ hautnah mit und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also die Maschinenräume der, der Regierung, also da, wo tatsächlich Entscheidungen umgesetzt werden, arbeiten seit Monaten, Tag ein, Tag aus, so eng waschig miteinander, wie ich das noch nie gesehen habe. Aber das hat natürlich auch einen ganz spezifischen Grund, weil wir es bei Russland mit einer nuklearen Großmacht zu tun haben. Und niemand im Westen, weder in Washington noch in Berlin, sich vorstellen mag, was passieren würde, wenn es tatsächlich zu einer direkten militärischen Konfrontation käme. Weshalb das immer von Präsident Biden, aber auch von Kanzler Scholz und anderen explizit ausgeschlossen wird, eine militärische Intervention, um die Ukraine zu retten. Wir machen alles mögliche andere, aber militärisch intervenieren wollen wir nicht. Und deshalb sind die wirtschaftlichen Machtinstrumente der EU von so großer Bedeutung für die Amerikaner. Das heißt, wir sind nicht mehr bloß sozusagen ein legitimierendes Add-on, sondern wir sind mit unserer Wirtschaftsmacht und mit unserer Regulierungsmacht ähm, von ganz entscheidender Bedeutung, um Druck auszuüben auf den Kreml, ähm, damit er von diesem Krieg ablässt. Bisher mit bedingtem Erfolg, muss man sagen. Aber ich glaube, wir haben die volle Wirkung der Sanktionen auch noch gar nicht gesehen. Also ich glaube, dass der Kanzler, also Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja in seiner Rede am 27. Januar ähm, diese Ära als eine Zeitenwende bezeichnet. Und ich glaube, das Wort ist wirklich richtig, weil sich hier eine 30-jährige Friedensphase in Europa, von der die Deutschen auf ganz besondere Weise profitiert haben, ähm, dem Ende zuneigt und wir vermutlich uns jetzt einstellen müssen auf eine Zeit fortwährender Disruptionen, ähm, auch möglicherweise von äh, Großmächten, die versuchen, mit äh, Druck oder sogar mit Gewalt Einfluss zu nehmen auf unsere Entscheidungen, auf unser Leben, auf unsere Beziehungen zu anderen Staaten. Ich glaube, dass wir nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs und äh, dem Ende der Sowjetunion in Deutschland etwas naiv gedacht haben, dass jetzt der große ewige Frieden ausbricht. Man erinnert sich an den berühmten Satz von dem Historiker Frank Fukuyama, this is the end of history. Nirgendwo ist dieser Satz so inbrünstig geglaubt worden wie in Deutschland. Und die Tatsache, dass es danach eine schrittweise Erweiterung von EU und NATO gab, hat für uns zwei besonders günstige Folgen gehabt. Wir waren plötzlich nicht mehr zwei nervöse geteilte Frontstaaten des Kalten Krieges, die wenn aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg geworden wäre, innerhalb von Wochen Asche gewesen wären. Sondern wir waren plötzlich umringt von einem wachsenden Speckgürtel von Staaten. Und das hatte zwei Dinge zur Folge: Erstens, dass wir all unsere Sicherheitsprobleme an die Peripherie Europas ausgelagert haben, nämlich an die Außengrenze von EU und NATO. Und dass damals damit alles viel weiter weg war als vorher. Und außerdem, haben wir, weil all diese Staaten in einem wirklich gewaltigen wirtschaftlichen Entwicklungsprozess waren, ähm, plötzlich ein, eine Art von Hinterland bekommen, in das wir exportieren konnten, ähm, in dem wir wirtschaftlich tätig werden konnten, in dem wir Wertschöpfungsketten ja, aufziehen konnten. Das hat zu unserer Sicherheit, unserer Stabilität und unserem Wohlstand gewaltig beigetragen. Die NATO- und die eu osterweitung waren der Grund, warum wir so unglaublich reich geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Aber in Deutschland hatte ich jedenfalls den Eindruck, war die Wahrnehmung, das fließt uns alles zu, das fliegt uns zu, weil wir die Guten sind, weil wir so schön bereut haben, weil wir uns mit allen geeinigt haben und weil uns jetzt jeder das nachmacht. Und dabei haben wir völlig übersehen, dass die in den USA die wir sozusagen, an die wir unsere Sicherheitsvorsorge ausgelagert haben, sich so Dinge entwickelten wie der Trumpismus. Dabei haben wir übersehen, dass die Russen, an die wir unsere Energieversorgung ausgelagert haben, mit Wladimir Putin einen Kremlherrscher gewählt haben, der zunehmend autokratischer wurde. Inzwischen muss man wirklich von einer stalinistischen Regierung reden, angesichts der, der Repressionen, die ja auch im Inneren von Russland stattfinden. Und wir haben ähm, einen blühenden Handel ähm, mit China betrieben und dabei gerne die Augen zugedrückt äh, bei innerchinesischen Repressionen, äh, bei Konzentrationslagern, Gulags, äh, dem Druck auf, äh, auf Hongkong, dem Druck auf Taiwan. Äh, und ich glaube, das holt uns jetzt alles ein. Und da gibt's es ähm, viel zu tun, um die Politik zu beraten.